Moin Leute, Willkommen zu diesem wunderschönen Video Wir bin heute SCP Labrat, VR mit unseren Hosenscheißer, der Billy im Vietnam entführt hat ja. Ja, Mann. Ja, hallo! Hallo, Freund! Ja, okay, hi! Uh, Na, ich hör mal, kann das. Freund! Na, hör mal! <lacht> ich kann das! <lacht> Okay, dann let's go. General -Krüppel? Let's ja, go. Ja, ich bin gekrüppelt. Ja. Kann man sprinten? Äh, nee, leider nicht. Oder doch? Du hast da rennt. Hier, auf oh, guck auf deine Hand. Guck auf deine linke Hand, da hast du so eine Anzeige. Du rennst automatisch gesamte Zeit. Eigentlich ah, right. die Taschenlampe. Anja, right. also, wenn ich mich richtig erinnere, muss ich. Okay, ich weiß, wie das geht. <lacht> Das ist meine Taschen die weggeklaut. Willst du die haben? Ja, gib her. Ja. Halt! Wenn ich lass, los. <lacht> Schade. Was ist mit mir los? Wenn ich mich in echt Baby, wieder stürzt es mein Charakter so, ab. Komm jetzt los. Okay. Das oh. Spiel ist auf jeden Fall sehr creepy, würde ich behaupten. Warte das mal, warte sein. mal, warte mal. <lacht> ja. <lacht> ich Nehmen mein wir Also, es kann sein, dass meine Audioqualität etc. nicht so optimiert ist. Das liegt aber auch daran, dass ich aktuell gerade zum ersten Mal VR aufnehme. Richtig. So. Ich kann nur eins sagen. Ich habe mich mit dem Spiel schon eröffnet, mit der Killer schreckt. Ja? Warte, warte, warte. Irgendwo gab es hier im originalen Spiel was gab es hier? Irgendwo eine Keycard am Boden. Ja. Schrank. Kann ich den... Natürlich kann ich den nicht öffnen. Okay, nee, ich glaube nicht. Ich. Na, eigentlich war im originalen Spiel hier eine Karte, aber okay. Oh nein, hier ist direkt der Fahrstuhl. Nein, das ist kein Fahrstuhl. Doch, echt. Da, da unten geht's nach 939. Nein, eigentlich noch nicht. Warte, wir gehen jetzt mal weiter. Komm jetzt mal da. Bitte sei keine Schleuse. Oh, geht er nicht durch? Du kriegst Jumpscare ab. Ah, ich krieg keinen, aber du kriegst einen, wenn du durchgehst. Geh durch, du kriegst einen Jumpscare. Geh ruhig durch. Ja. <lacht> ja, war ich echt schlecht, muss ja? ich ja. Echt gemacht. Oh, ja, Mann. Das wird spaßig. Ne, da gehen wir nicht lang. Was war das? Help! 173 hat mein. Geh zu! So. Da ist eine Schleuse und da ist eine Schleuse. Das heißt, in 3. Das heißt, in 3. Drei. Drei. Gehen wir da lang. Geh lang. Aber da ist auch eine Schleuse. Nope. Das ist eine richtige Schleuse. Das okay. hier ist eine gute Schleuse. Oder nee. Warte, warte, guck auf deine Hand. Ist dein Rennen nachgeladen? Ja. Renn rennt du schon mal durch, mach das Da steht er, steht da. Hä, äh, der ist doch... Okay, komm nicht, der ist... Das sind zwei. Mach auf! Mach die Tür auf! Kann. Los! Komm raus! Komm raus, komm aus! Nein! Danke dafür, Merkel! Okay, ja, yeah, I can't do it. Hä? Wer hier auf Englisch? Do ist... doch ein Typ drinne. Wait, can you hear me? Yes. Oh... Oh, nice! Very nice. Hello, hello. You are uh, on our recording from uh, from YouTube. <laughs> on oh, YouTube, uh, yeah. Ooh, you're on YouTube. I can't find. You don't have that hey. much subscribers. 105. <laughs> uh, oh, <laughs> okay. I... Follow us and keep an eye on SCP-173. Okay. Can you hear me? Hello. Touch. It, it does lag like at the startup of it. I'm playing on Oculus. Same. Oh, hey, Oculus too. Dead body. Is Right? Yeah. Oculus Quest 2? I love that, headset. Uh -huh. It's so great. I'm playing with... I'm playing with... I'm okay. um, there's a um, dead body. Don't, don't worry. We got Lab. Lab, yes. But I never played it. It's um, So... Well, It's free? Yeah, uh, yeah. I installed it, but I never played it. It's go, my friends. Okay. We'll look. I will open the door. Yeah. That's there's a game. pile of blood on the ground, if you don't notice. Give me. a graphics are kind of good, this game. Yeah. Yeah. Um. We, we we can't destroy it. Oh shit! SCP-173. Ah. There's genau da. He's right there. Yeah. Hello, cool. small boy. Mm -hmm. so, um, ah, bye, the bye bye. Way. Yeah, let's go. Yeah, that you can go. I'm looking. Okay. Okay, let's go. Okay. Close door. Look at uh, your arms. Look at, look at your arms. Does, does, does you have enough? A... Oh no. I will I'll open the gate. There, so I open the set here. Good gate. Let's go. Oh. Yeah. Good style set. Keycard door. We here? need to go back because we didn't have a keycard. Oh, what? Because away. I cheaten. Okay, wait, I will. cheat will cheat. As no, one. don't oh. cheat, don't cheat. You piece <laughs> of shit. Don't cheat. <laughs> what the? Yeah, yeah, we need a keycard. Okay, I'll go back. I'm staying. What's going on? Be ah. careful. No! PLEASE Open the door my friend Danke dir Gut gut Ja Ah, I hit my wall Ist er gelieft? Ah, Er hab Ja, look Der ist noch drin Er ist noch drin Guckst du, auf ihn? Ja. Yeah. Okay, los, los, los, oh. ich guck. Ich blinke, ich blinke. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. her, her. Schön. Was so? Ich dachte, mich nicht die Tür. Guck zur, ähm, zur Tür, Leute, ich werde für euch äh, englische Subtitel, äh, deutsches, ähm, und, ähm, Untertitel reinmachen, weil ich weiß, dass manche mal nicht können. Weil ihr inkompetent seid. Das ist so. nicht böse gemeint. Nein. Ich wusste jetzt gar nicht, dass die Lobby öffentlich ist, so. Doch, die, die Spieler. Spiel, Hä? Das Spiel, das Spiel, okay, hier kommt nur 1,06 bestimmt. Okay, zurück, ich gehe nicht zu 1,04 Und da ist wahrscheinlich 1,07, äh, da ist, 1, genau, 1,073, ich glaub, man sieht anhand. Ich glaube, der englische Kollege von uns ist hinter uns. Oh, nee, er ist auch da. Ja, ja, er ist nur, er ist abgestürzt. Ja, Wenn man stirbt, kann man sich teleportieren. 1, 2, 6! Ich teleporte, warte, wo ist der? Guck! Oh! Okay, warte, ich lass mich fangen und teleportiere mich. Tot. Können wir ja gar... Pass. Gas 173, du kennst den Wichser. Das ja, das Spiel ist so unlogisch, da teleportiert sich so schnell überall hin Hä? Äh, der ist auch hier unten, guck! Habt die Kickkarte! Äh. Level 1 ah. Was? Nur Level 1? Ich hab yep. Level 3 6 ich Kann ein hin? wo bist du? 1, 7, 3 Okay, los geht's! Warte, warte Geh durch! Gut, ich hab geblinzelt. Jetzt gehe ich weiter. Ich blinze. Gut. Ich blinze. Nein, warte. Hier lang, hier lang, hier lang. Komm bitte, dir. hier! Und so. Der Typ ist hier. Der Junge, der Junge. Da ist heute ein Fahrstuhl. Der gehst du 939. Müssen bist müssen jetzt denn Was du kikarrt? Level 1. Danke Gonzales. Okay, der kommt. Rede daneben. Nee, warte, ich lass mich, warte, warte. Hier, bleib stehen. Ich lass mich fragen und teleportiere mich zurück. Hallo. Ist er weg? Yep. Hallo. Wo ist meine KiKa, die ich gedroppt habe? <lacht> das war Ich würde dann probieren. Kannst du das oder geht das aber allgemein? Ich hab zufällig ein paar Sachen gefunden. Hier liegen auf einmal ganz viele Level 4-Karten. Hä, ja, du bist bei mir. Hier. Wo? Hä? Beim Raum, Eingang! Wo, hey. oh, hä? Hier? Beim Eingang ein Electrical Center! Hä? Was? Ich bin hier. Nein! Du bist bei mir hier, bei mir hier gefreest, warte, also, ich komme mal eben zu dir habe du wollen wir zu Level 1 Keykarten bleiben oder einfach jetzt Ich kann die gar nicht ins Inventar machen. Doch du musst dran halten. Diese Kick guck doch mal hin diese Key. Egal, komm on, Futiker jetzt nur für neun. okay. Gibt's doch Waffen? Ja, nee, glaube ich nicht. Warte, warte, warte. Nicht aufmachen. Geh Deku, das? Also setzt ist da. Nimm ich mit. Warte, ich teleportiere mich! Du hast einen Mann getötet! Er schreit uns an! Ich habe meine Eis gedroppt, weil ich sicher war, dass ich sterben würde. Okay, los geht's. Und oh, das ist ein. Bitte. AAAAAA! Ah! Ja! Oh! Ja, Mann, ich habe Level 3 Keycard. Wer bist du? Wo bist du hin? Keine Ahnung. Du warst irgendwo hitteleport. Ich hab vor die geilen Items gefunden. Schau, also 6. Oh! Ja, Mann, wir sind hier, wo ich auch eben war. Hier war ich auch eben. Komm, los, los! Nein, das ist nur noch eine 8, die raus! bist du hinter dir äh, nein Hä? Ich, bin, ich bin unter der map ah. Leute! ich würde sagen das war's für die aufnahme für heute ich bin nächstes mal weiter wenn es wieder heißt für Fortnite. <lacht>